Guten Morgen! Es ist Uhr und eigentlich bin ich kein Morgenmensch. Aber heute ein bisschen, weil ich gerne schmuppern gehe. Bei dem Maler AG in Usta. Let's go! Also, die war sehr sorgfältig und sie hat auch alles schön mitgemacht und, was ich ihr gesagt habe, hat sie auch schön gemacht. Ja, ihr und ihr Arbeitsgeist ist sehr gut gesehen. Weil ich verschiedene Sachen gesehen habe, ich würde gerne im Team arbeiten. erwartet wird, von wir ein Schnuppellehrling eigentlich nicht bildet, sondern äh, ein Schnuppellehrling soll am ersten Tag schon eine Begeisterung für unseren Beruf. Und wenn er das überkommt, dann spüren wir automatisch, dass die äh, Begeisterung da ist oder auch Kontaktfreudigkeit mit den Mitarbeitern. Und, und dann kann man schon am ersten Tag abschätzen, ob der Schnuppende in Frage kommt.